Ja, dann müsst ihr euch wieder hochholen. Komm mal her, da kommt. Mehr? Mehr? Kommt nicht. Hallo und herzlich willkommen zum Eisbären-Talk. Ich hoffe, unsere beiden entscheiden sich noch ins Wasser zu gehen. Schön, dass ihr Spaziergang sie zu uns geführt hat. In den nächsten etwa 15 Minuten möchte ich sie mit dem Privatleben unserer Eisbären vertraut machen. Ich werde Sie sozusagen mitnehmen ins Esszimmer, ins Schlafzimmer, vor allem aber natürlich ins Kinderzimmer der beiden. Sie dürfen teilhaben an all den großen und kleinen Schrecksekunden, die unser Bärenkind uns in seinen ersten Lebensmonaten bereits beschert hat. Denn glauben Sie mir, es ist nicht nur ein Vergnügen, einen solchen Wicht aufwachsen zu sehen. Ich werde Ihnen einiges über das Leben von Eisbären in der Natur erzählen, von dem Sie das ein oder andere vielleicht schon aus dem Fernsehen wissen. Aber auch Geschichten aus dem Familienleben der Bären, die hoffentlich neu und überraschend für Sie sind. Wussten Sie zum Beispiel, dass Bärenmütter, genau wie Menschenmütter oder Väter, hin und wieder ratlos sind, wenn ihre Kinder partout nicht schlafen wollen? Und genau wie wir Menschen entwickeln Sie ganz seltsame Strategien, um die Kleinen zur Ruhe zu bringen. Natürlich konnte Tonja ihre Tochter nicht in einen Autokindersitz stecken und mit ihr herumfahren, bis sie eingeschlafen ist. Sie hat stattdessen, aber das erzähle ich Ihnen später. Zuerst möchte ich Ihnen unsere beiden etwas näher vorstellen. Tonja, mit ihren fast zehn Jahren, ist noch eine sehr jugendliche Bärenmutter. Man merkt es immer wieder am im Spielverhalten mit ihrer Tochter, auch wenn sie im Moment davon nicht viel zeigt. Sie genießt es, mit der Kleinen herumzutreuen. Besonders, wenn die Spiele im Wasser stattfinden. Hertha, mit ihrem fast einem Jahr, hat sich zu einer frechen, energiegeladenen und selbstbewussten kleinen Bären entwickelt. Aber was heißt entwickelt? Frech war sie schon immer. Schon als die ersten kleinen Zähnchen sprießen, hat die Kleine ihre Mama nicht nur im Spiel empfindlich gezwickt, sondern auch energisch zugebissen, wenn ihr etwas nicht passte. Tonja braucht eine Menge Geduld bei der Erziehung ihrer Tochter. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, wo der Vater der kleinen Bären, Molodia, eigentlich steckt. Lassen Sie mich dazu etwas weiter ausholen. Eisbärenliebe ist eine zuweilen stürmische, immer aber nur sehr kurzzeitige Angelegenheit. In der Natur treffen die Bären aufeinander, verpaaren sich und gehen dann wieder ihrer Wege. Mit der Aufzucht und der Erziehung eines jungen Bären hat ein Bärenvater nichts zu schaffen. Deshalb haben wir uns entschlossen, auch unserem Eisbärenpaar eine Eheauszeit zu gönnen und haben wohl ja auf Reisen geschickt. Er war zuerst in Berliner Zoo und ist jetzt in den Niederlanden, auf Hochzeitsreise. Das möchte ich aber lieber nicht zu so laut sagen. Er kommt ja irgendwann wieder. Und wenn Tonja dann erfährt, was ihr Mann im Ausland so getrieben hat, hängt womöglich der schief. Auf jeden Fall hatte unsere Bären im Sommer vorher, das Geburt nichts Besseres zu tun, als zu faulenzen, zu spielen und sich eine dicke Fettschicht für die Zeit in der Mutterstube anzufressen. Und wer sie in dieser Zeit einmal besucht hat, konnte sehen, dass zumindest Letzteres erfolgreich war. Fast 400 Kilo hat sie damals auf die Waage gebracht. Für eine Bären ihrer Größe ist das schon enorm. Eisbären in der Natur können es nicht so gemütlich angehen lassen. Sie sind Jäger und haben sich auf die Jagd auf Robben, insbesondere auf Ringelrobben spezialisiert. Im Polarwinter, wenn sich auf dem Meer eine geschlossene Eisdecke bildet, müssen die Robben im Eis Atemlöcher freihalten, um darunter nicht zu ersticken. Dort werden sie an Land von den Bären erwartet und aus dem Wasser gefischt. Für eine Jagd im Wasser sind die großen schweren Raubtiere nicht flink und auch nicht wendig genug. Rauben, die nicht mehr oder noch nicht ins Wasser gehen, werden von den Bären auch an Land erlegt. Dabei ist es überraschend, wie ausgeprägt der Geruchssinn der Tiere ist. Sie riechen ihre Beute auf eine Entfernung von bis zu einem Kilometer. Das ist etwa die Strecke von hier bis nach vorne zum Schloss. Im Polarsommer, wenn das Eis geschmolzen ist, sind die Robben für die Bären nicht mehr erreichbar. Dann ernähren die Tiere sich hauptsächlich von Aas und von Pflanzen. In dieser Zeit kommt es auch vor, dass sie in die im hohen Norden gelegenen Städte vordringen und dort in den Abfällen nach etwas Fressbarem suchen, wie es bei uns die Wildschweine tun. Erschreckenderweise setzt der Polarsaum immer früher ein und das Eis schmilzt in immer größerem Ausmaß. Für die Bären bedeutet das, ihre Hauptbeute ist immer länger im Jahr nicht zu erreichen. Das hat dramatische Konsequenzen. Mütter können ihre Jungtiere nicht mehr nähren. Kannibalismus greift um sich. Kurz, die Bären hungern. In diesen Notsituationen suchen sie häufig die Plätze auf, an denen sie mit Sicherheit Nahrung vorzufinden erwarten. Und die sind immer in Menschen Wie solche Konfrontationen ausgehen, das muss ich Ihnen sicher nicht sagen. Niemand weiß, ob dieser Klimawandel noch aufzuhalten ist. Aber wenn ihn jemand aufhalten kann, sind es wir Menschen. Jeder von uns hat ein winziges Stück Verantwortung dafür, ob wir den Lebensraum dieser Tiere und unseren Lebensraum und den unserer Kinder und Enkel erhalten können. Als Benezos müssen sich um ihre Ernährung natürlich keine Sorgen machen. Hier ist der Tisch für sie immer reichlich und vielseitig gedeckt. Robbenspeck können wir für unsere beiden zwar nicht beschaffen, aber sie sind auch mit Hering, mit gekochtem oder rohem Rindfleisch und mit Obst und Gemüse zufrieden. Ein erwachsener Eisbär.